zurück zur Pokémon-Leuchtende Perle. Wir sind, wie wir auf der Karte sehen können, in der Pokémon-Liga. Aber wir sind nicht wirklich da. Wir sind erst bei der Siegestraße, wie hier auch steht. Und das wird sehr lange dauern. Also, ich und Scorpio haben uns schon ein bisschen aufgewärmt, wie er schon sagt. Und ich glaube, ich bin endlich bereit, die Sache anzugehen. Die letzte Prüfung. Die Siegelstraße. Wenn wir die meistern, dann hält uns gar nichts mehr auf. Und ja, man kann sagen, hier in Sono ist die Siegelstraße eine der schlimmsten. Es ist super lang, super viele Trainer. Man muss ganz viel machen und äh, es hört einfach nie auf. Ich kann hier die Zukunft sehen. Äh, ja, cool. Ja, und das wird uns wahrscheinlich äh, folgenlang aufhalten. Hoffentlich nur zwei. Ich, ich rechne jetzt mit zwei. Also eine ganze Stunde. Jede Folge geht ja ungefähr eine halbe Stunde. Ist ihr alle? Hoffentlich. Ach, 40 Folgen. Würde das eigentlich schon wissen. Oder vielleicht sogar genau 40 Folgen. Ich weiß gerade nicht, die wie die, viele Folge das hier ist, aber es könnte die 40. ste sein. Mhm. Könnte sein. Du, du, du, du, du. Aber ja, eine Sache steht fest. Falls wir den Weg hier rausfinden sollten, haben wir es endlich geschafft. Wir sind am Ende des Spiels. Ein Simsala. Endlich mal hat jemand hier entwickelt. Ich kann euch sagen, die Trainer hier, die haben endlich mal was drauf. Wie gesagt, das war jetzt die letzte Prüfung. Und die haben hier endlich mal was drauf. Die haben gute Pokémon und auch gute Attacken. Endlich. Nur die Level sind immer noch ganz so auf dem den ich das gerne hätte aber hey, ich kann alle Gegner von ihm mit einem Knosche besiegen also ist schon nice nom, nom. easy ich werde dir nun deine Zukunft enthüllen also spitz mal schön die Lauscher ja, was heißt, was, was steht in meiner Zukunft? In der Pokémon-Liga erwarten dich die Top 4. Aber das wusste er bereits. Äh, ja, ich weiß. <lacht> Folterknecht! Aber ey, er hat zumindest bewiesen, dass ich es dahin überhaupt schaffen werde. Keine Ahnung, was Folterknecht für eine Attacke ist. Ich habe es vergessen. Und äh, hier ist nur ein Rückweg. Hier soll man nicht runterfallen anscheinend. Okay. Ja, immer schön Schutz benutzen. Wir haben keine Lust auf 10.000 Maschocks und Geowatts, die einen explodieren lassen oder so. Nächster Trainer. Ich kämpfe weiter, damit ich immer höher in die Lüfte aufsteigen kann. Ich habe das Gefühl, also ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich nicht genug Schutz mit eingekauft habe. Ich habe irgendwie jetzt noch fünf Stück oder so, vielleicht auch sechs, weiß nicht, aber nicht genug. Das wird bestimmt nicht reichen. Es wird hier lange dauern. Und oh nein, ein Vogel-Pokémon mit einem Typen namens Flug. Und ich bin mit einem Typen namens äh, Pflanzen nicht gerade im Vorteil, kann man sagen. Er setzt trotzdem mit Mondgewalt ein aus irgendeinem Grund. Verstehe ich nicht ganz, aber egal. Auf dem Weg zu Level 60. Hier will die XP, die ich dafür brauche. Wie Level brauche ich denn allgemein noch für alle? Aha. Also ja, Scorpio ist etwas underleveled, aber im Endeffekt sollte das eigentlich kein Problem sein. Scorpio habe ich eigentlich nur für Notfälle da, weil er kann ja Toxin und Giftattacken und Käferattacken, so diese Nebenbei-Typen, äh, die man so nebenbei hat. Einfach damit ich's hab. ich es habe. Ich meine, okay, ich hätte auch einen elektro in mein, meinem Team gebrauchen können, aber... Wie auch immer, ich denke, das ist kein Problem. Das ist nicht so schlimm, dass äh, Scorpio so ein bisschen unter allen anderen ist. Das denke ich nicht, wird ein Problem sein. Das einzige Problem, was wir hier vor uns haben, ist die Siegestraße. Ich mag die Gestreißen pokémon nicht. Gar nicht. Ganz und gar nicht. Kein Fan. Scheint, jetzt hätte man mich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ja, und ich hoffe, du bleibst da auch. Die Schwingen der Freiheit. Nach meinem Musik in der Pokémon-Liga werde ich sie finden. Träumen weiter. Einen Hyperheiler, Den können wir gut gebrauchen. Und wer ist hier nicht? Sehr verwirrend das Ganze, wo es lang geht. Das war nur für ein Item. Oh Gott, hier geht's lang. Ich das Ganze rumgesuche mal vor, aber ohne Schutz. Ich habe jetzt schon Angst. Mir stottern jetzt schon die Knie. Und ich werde nicht versuchen, dieses alte Alte zu holen. Keine Lust. Zeig mir, wie du dich bis hierher geschlagen hast. Los, zeig's mir! Ja, also... du da hinten diesen Trainer da sehen kannst. Okay, jetzt ein bisschen weit weg, aber... da hinten ist so ein Trainer, den habe ich gerade... geklettert. Und, äh, siehst du, wie er am Heulen war? was ist das mit dir? Also... wenn sie auch rumheulen will, weil du verloren hast und nicht in die Top 4 kannst... würde ich dir raten... gib lieber auf und bekämpf uns nicht! Mauts genau! Oder... Schnurrgast, genau. Ja, wie auch immer. du bist down und äh, zeigt mir dein zweites Pokémon. Immer die gleiche Musik. Man hat einfach nur. Man hat die ganze Zeit einfach nur den gleichen Soundtrack. Ein HyTera! Ich mag Haitera! Und hey, endlich mal ein äh, Sinnoh-Spiel, wo Hytera äh, nicht irgendwie mehrere Minuten braucht zum äh, K.O. gehen. Ein sehr bekanntes Meme oder allgemein eine sehr bekannte Tatsache in äh, Diamant und Pearl ist gewesen, dass die KP in, jedes Mal in der gleichen Geschwindigkeit runtergegangen sind. Und Hythera ist dafür bekannt, ein Pokémon zu sein mit einem der höchsten KP-Werte ever. Das Ding hält viel aus, weil es hohe KP-Werte hat. Und bis da die KP unten sind. Und dann hat es heilende Attacken. Wie weich, glaube ich, eigentlich, glaub ich das war eins davon. Und dann äh, geht es wieder hoch und dann wieder runter. Ganz langsam. Das war nervig immer. Spritzt eine Menge Wasser mit Hochdruck auf das Ziel. Hydro-Pumpe. Ja, da werde ich auf jeden Fall erlernen. Also, ja. Da, da gibt's es kein Nein. Was ich dafür wegtue, ist ein bisschen äh, schwierig. Ich mach mal Wasserdüse weg. Ich brauche noch nicht. Er braucht schon schnell sein. Ich bin Tails. Ich bin aber sowieso schnell. Du, du, du, du. Uh, Knirscher. Knirscher, Knirscher. Ja. Oder? Ja, doch. Doch. Warum nicht? Ich meine, okay, das hier hat hohe Volltrefferquote. Aber ihr wisst, ich mag Knirscher. Ich mag Knirscher. Wie man schon bei Chill Terror gesehen hat. Der jetzt übrigens Level 60 erreicht hat. So hast du also gekämpft. Ja, und ja, toll. Wenn du diese gestalt einfach recht meisterst, liegt die Pokemon liga direkt vor dir. Allerdings bleiben viele Trainer auf der Strecke. <lacht> Gut so. Hier kann man hoch? Ah, hier ist der VM-Teil. Und hier unten ist der Trainer-Teil. Und hier ist ein Top-Elixier. Dankeschön. Aber hier gibt es auch einen anderen Weg. Komme ich da jetzt schon hin oder? Ich glaube noch nicht. Ich lasse es erstmal. Ich glaube noch nicht. Zack. Du, du Lass mich durch. Da hinten ist ein komischer Stein. Seht ihr den? Hier ist auch einer direkt vor mir. Das also nicht der hier, den ich gerade bewege, sondern... Hallo. Der hier, was ist das? Was ist das für ein Stein? Der blockiert irgendwie den Weg. Die auch. Da kann man überhaupt nicht durch. Wo ist der Sinn dahinter? Hä? Also, manchmal verstehe ich den Sinn nicht. Der nächste Schutz wird verwendet. Oh, schau euch das mal an. Ein Zelda-Puzzle. Bom. Bom. Macht es mir aber auch wirklich zu leicht. Der nächste Trainer. Ein Blick auf dich genügt mir, um zu wissen, dass du es echt drauf hast. Ja, und ein Gl Blick genügt mir, um zu wissen, dass du mit deinen drei Pokémon wirklich ins Schwarze gegriffen hast. Na, Wolf. er fängt mit einem starken Pokémon an, ein Galopper. Ein starkes Feuer-Pokémon, wie ich es gerne ansehe. Da liege ich natürlich sehr schlecht drin in dem Kampf, weil ich ein äh, Pflanze-Pokémon bin und Feuer ist effektiv gegen mich. Aber ich kenne meinen Shelterer in- und auswendig und weiß, dass ich dich one-hitten kann mit Level 60. Du bist 15 lang unter mir. Denk mal dran. Denk mal drüber nach. Uh, Feuersturm. 110 Damage und genau ich kenne es nicht so hoch. Aber Feuerbrunst, die das Ziel versenkt und ihm eventuell eine Verbrennung zufügt. Also das ist die Pflanzattacke, die äh, Blättersturm oder wie das hieß, die Shelterer erlernen wollte. Aber ohne, ohne irgendwas Negativen. Also ganz ehrlich, ja Mann, ja Mann, gib her. Ich brauche keinen Clare -Smog mehr, ich brauche Feuersturm. Ja, Clare -Smog will ich sowieso nicht mehr haben. Wollte ich schon die ganze Zeit nicht mehr haben. Bringt mir eigentlich nichts mehr, ich habe Scorpio für die ganzen Attacken. Venufliebes, Pflanzen-Pokémon. Irgendwann will ich das auch mal im Team haben. Irgendwann. Jetzt wird aber erstmal... Das ist Schwebe? Okay, man merkt, glaube ich, dass ich noch nie ein Minus Phiebes in die Matte und nichts darüber weiß. Das ist ja Schwebe? Sehr interessant, dass das Ding Schwebe hat. Sieht nicht aus, wie ein Pokémon, das schweben würde. Also, ja, okay, der Sprite hier schwebt gerade, aber... Das Gleiche kann man zu allen Wasser-Pokémon sagen, also... Äh, keine Ahnung. Rameidon! Fossil-Pokémon! Cooler Dinosaurier, ja, den ich auch irgendwann mal im Team haben will! Also ihr seht, es gibt viele Pokémon, die ich sehr gerne überwachsen möchte. Die aber auch nicht. Was zumindest was gut ist, denke ich. Aber so eine Handvoll an Pokémon spielen und so eine riesige Auswahl an Pokémon, das macht es mir schon nicht leicht. Du, du, aber ich bin schon ziemlich zufrieden mit der Auswahl, die wir jetzt gerade haben, muss ich sagen. Der erste Eindruck trügt halt nicht. Du bist so stark wie erwartet. Ja, und das Gleiche kann ich zu dir sagen, nur mit Schwach. Eines Tages wird man mir meine Stärke ebenfalls an der Nasenspitze ansehen können. Irgendwann. Träum weiter, Bro. Moment, noch ist es nicht vorbei. Ich kann den hier wegmachen. Das nämlich gerade falsch gemacht. So ist richtig. Hä? Uh, uh, huh. hey, ich bin. Uh, uh. Okay. okay. Ich glaube, man kann verstehen, warum ich kein Fan bin davon, dass man sich in äh, einer 3D-Umgebung äh, um, äh, bewegen kann. Sagen wir's so. Diese fremde wird meine Prüfung sein. So werde ich sehen, ob ich das Zeit dazu habe, die Top 4 der Pokémon-Liga zu besiegen. Äh, du, du denkst ziemlich laut, ne? Zwei Pokémon, Hanna. Zwei Pokémon. Okay, immerhin ein cooles Pokémon. Ein Feen-Pokémon. Wortwörtlich. Das soll eine Fee sein. Aber ich meine, Pixie wäre auch ein Alien oder sowas. Ich meine, Pixie ist ein Alien. Auf jeden Fall ein cooles Pokémon. Nicht stark genug gegen mich. Wie bitte? Ein gegnerischer Shell Aha. Also meins ist Level 60. Ist deins irgendwie Level 45 oder so? Ganz gar nichts. Vor allem nicht gegen mein Tricky. Oh, Level 48. Oh, wow. Das macht einen riesen, riesigen Unterschied. Testen wir unsere neue Attacke aus: Feuersturm. Japanische Zeichen bringen dich. Oh, <lacht> Und sogar ein Crypt gelandet. Weil es mich nicht so lieb. Das ist so ein süßes Spiel. Ich bin so lieb. Aber hey, sie hatte wohl einen Starter-Pokémon gehabt. Interessant. Dieser Kampf hat gezeigt, dass du zu den stärksten Trainern überhaupt gehörst. Danke. Im Moment sieht es jedenfalls noch nicht so aus, Das könnte ich jetzt mit dem Top 4 aufnehmen. Ja, nee, nicht wirklich. Nee. Kannst du nicht. Lass mich sehen, wie gut du deine Pokémon trainiert hast. Ja klar, also ich habe ja Level 60er und mal nah an Level 60 noch Level 50er Bereich Pokémon. Also was hast du? Strap das schon mal ein guter Anfang. Aber der Level wird bei mir nicht stimmen. Ich mache mich jetzt einfach über die ganzen Gegner hier lustig. Hahaha, ha, ha. ihr seid alle schlecht und könnt gar nichts. Sind wir 47. Geh nach Hause, Bro. Geh nach Hause. Wow. Es scheint, als hätte ich dich unterschätzt. Doch, ich mache mir keine Sorgen um diesen Kampf. Denn Tricky wird das Ganze hier mit einer Attacke beenden können. Die wir gerade gesehen haben. Eine Echo ass und ich mache jetzt Firestorm, Firestorm. Ja, ich finde ja die Animation hätte man ein bisschen cooler machen können, dafür, dass es das so eine starke Attacke ist. Aber oh, naja. Die Popo Popo Terros, Boden Pokémon meine ich. Ich setze mal wieder terror ein, weil ich glaube, eine Pflanze. Ich weiß halt nicht, ob es nur Boden ist. Ist es nur Boden oder noch was anderes? Ich weiß es gerade wirklich nicht. Es könnte noch Gestein sein oder so. Ist es nur Boden? Ja oder? Es ist das nur Boden! Kann sein. Kann sein, aber es ist auf jeden Fall down. Und bye bye Nicht ganz so heftig mit den Typen. Das wissen aber wahrscheinlich auch viele. Brillant. Ja, wunderschöner Kampf, oder? Ich stelle lieber junge Trainer auf die Probe, als auf der Siegestraße herumzurennen. Okay. Ja, lass mich schieben. Oh. Das war nicht richtig. Nö. Kann ich es nochmal neu versuchen, wenn ich hier runter wieder hochgehe? Kann sein. Ja. So kommt man da erst hin. Man muss von dort stärker einsetzen, sonst geht es nicht. So. Was gibt's hier? Rätsel. Yupi, yupi, juhu. Uh, juhu, juhu. Yupi da, yupi da. Du hast bitte mal da ab Tudu! Schön du Auch, ciao L Hallo Buggy Game Hä, wie kommen wir denn da hin? Hä? Oh, Moment Sind das solche Steine? Ja Okay, ich muss auf volle Geschwindigkeit stellen Nochmal Schutz, ja Habe ich das doch mal gezeigt So kommt man an anderen Orten auch an äh, geheime Items Habe ich nie gezeigt, aber jetzt habe ich es mal gezeigt Ich habe es voll vergessen, ich habe es auch jetzt erst gecheckt Als ich diese Diese Formation hier alles gesehen habe Ja Aber ich glaube hier ist nicht der richtige Weg ich versuche meine Doppelkampftechnik zu per perfektionieren, dadurch werde ich noch stärker. Ich möchte mich im Doppelkampf so weit wie möglich verbessern. Das macht mich als Trainer stärker. Ja. 0 nach 15 Trainergeplapper hier mit 0 nach 15 Pokémon. <lacht> ...kommt man nicht wirklich. Nee, nee, nee, eigentlich nicht. Die sieht man auch nicht alle Tage in Pokémon. Also Straptor vielleicht öfter, aber. Welser! Ich mag Welser. Es ist so weise. Das Welser. Aber jetzt mal ganz ehrlich, kann man bei diesem Pokémon wirklich sehen, welchen Typ es hat? Es ist nicht nur Wasser. Der Doppeltyp ist irgendwie ein bisschen verwirrend, finde ich. Wie auch immer. Geh erstmal down. Oder überlebt es halt und mach alles noch schwieriger. Ihr seid echt hartnäckig, was? Boom. Zen-Kopfstoß, eine Psycho-Attacke. Aber nein, das Ding ist nicht Typ-Psycho. Es war entweder Boden oder Gestein, das war das. Doppeltüten, irgendwie komisch. Keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Du, du, du, du, du. So, aber letzte Runde, die angreifen könnt. Gebt euer Bestes. Oder bitte nicht. Ich will nicht down gehen. Von ich mein armes hier. Please, überlebe es! Okay, gut. Beide Level 60. Also ich erwarte wirklich sehr viel von der Liga. Schon so Level 60er bereich alle. Also wirklich alle. Okay, Level 50er ist wahrscheinlich ja. Aber 60 will ich auch mal sehen. Ich will eine Challenge. Ich fühle mich wie Volkner. Alle Kämpfe sind zu easy. <lacht> ja. Wir kommen bei XP Chair. Ja. The Game. Du, du, du, du. Na meine Güte, Doppelkämpfer scheinen dir echt zu liegen. Was Doppelkämpfer angeht, bist du ebenfalls mit allen Wassern äh, gefechtigt. Äh, keine Ahnung, ja. Echt beeindruckend, wie du mehrere Pokémon gleichzeitig einsetzt, als wäre es nichts. Hier Pokémon kann brillieren, wenn es mit dem passenden Teammitglied eingesetzt wird. Davon bin ich fest überzeugt. Boink, boink, boink. Das war gemein. Das war gemein, das war echt fies. Steinkante, eine sehr gute Sternattacke. Gesteinattacke. Ja. Hat sich gelohnt, hier hinzukommen. Das ist eine gute Attacke. Vielleicht bringe ich es bei. Ich werde es mir noch überlegen. Ja, okay, da komme ich irgendwie nicht so gut runter. Zack. Aber jetzt wollen wir erstmal weitermachen mit der Siegestraße. Das war ja nur ein Bonusbereich. Für die TM. Hier geht es richtig los. Na okay, okay, es geht eigentlich die ganze Zeit richtig los. Da habe ich wohl ein bisschen die Unwahrheit gesagt, aber ja. Es geht auf jeden Fall weiter. Da lieber nicht runter. Das ist eine Falle. Da seid ihr dann wieder nur am Anfang. Sehr böse. Da oben wird's eigentlich auch nochmal passieren. Ein Pokémon kann Karate. Ich weiß nicht, es ist wirklich stark. Ach ja, ist es das? Oh. Wirklich, wirklich starkes Karate-Pokémon. Oh, mach wir mal, stimmt. Die Weiterentwicklung von dem Maschok. Das vierarmige Machomai. Ob wir das zum ersten Mal sehen? Glaube ich nicht. Ich glaube, die Kampferin der hatte eins, oder? Naja, selbst wenn wir es jetzt sehen, mit Level 49 war schon ziemlich impressive. Es hat nichts drauf gegen mein Shell. Ja, gut. War mir gerade nicht sicher. Aber doch. Alles richtig, das läuft alles nach Plan. Ja, und wenn alles gut läuft, sind wir in der nächsten Folge schon draußen. Und vielleicht, vielleicht aber auch nur, fangen wir schon mit der Liga an. Dann wir es ganz schnell hinkriegen. Ich habe einen würdigen Gegner gefunden. Ja. hältst du mehr Pokémon, würde ich das gleiche sagen. Online-Kurse in Karate. Sie sind das Geheimnis meines Erfolgs. Online-Kurse in Karate. Äh. Muss man das nicht vor Ort machen. das Ist nicht vor Ort viel klüger? Na, wie auch immer. Schutz! Denn jetzt wollen wir surfen. Okay. Das ist nur für ein Item. Du kämpfst. Ich kann die Vergangenheit sehen. Ähm. Ich habe die Vergangenheit mal gesehen. Die war echt... Normal. So, jetzt gerade. Habe ich die Fangheit gesehen. Ich sehe sie die ganze Zeit. Jede Sekunde sehe ich die Vergangenheit von vorhin. Haben ja, beide voll die krassen Fähigkeiten, du. Klingt ein süßes Pokémon. Leider unnötig. Und macht keinen Sinn, dass es existiert. Aber ich finde süß. Und deshalb macht es auch einen Sinn, dass es existiert. Damit es einfach da ist. Einfach damit es existiert. Und die Weiterentwicklung Palimpalim. Palim. Immer noch süß, aber auf einer anderen Art und Weise. Ich verstehe die beiden Pokémon nicht das Schwebe, oder? Gerade als ich da gedrückt habe, habe ich mir gedacht, warte, so, das Ding könnte Schwebe haben. Oh Mann. Ich ich agiere zu schnell. Denke nicht schnell genug nach Das wird mir mein Leben kosten. Oder das von Shelterra zumindest ich behalte mir Egesam eigentlich immer auf für starke Pokémon, die Gegner, die wir aber haben, sind alle schwach. Deshalb benutze ich es nie. Das wäre ein Grund dafür, das vielleicht rauszutun als halt Attacke. Weil alle meine Pflanzen haben irgendwie Egesam. Zumindest die, die halt lernen können. da... Vielleicht tue ich es raus. Wenn ich es einmal nicht habe. Und einmal ohne damit auskommen. Aber... Ikezum wäre eigentlich schon sehr gut für die Top 4. Das habe ich jetzt eigentlich noch drin lassen. Aber ja, du hast mal Respekt für zwei süße Pokémon im Team zu haben. In deiner Vergangenheit gibt es so viel zu sehen. Ja, erzähl mal, was denn? Du, du bist tatsächlich einem legendären Pokémon begegnet? Ich fass es nicht. Ja, ich man könnte sagen, ich habe sogar gefangen. Ich habe ein legendäres Pike hier. Und ich. Ahaha, du nicht! Haha, Opfer, Opfer. Wir bilden ein Team, das perfekt aufeinander abgestimmt ist. Was willst du gegen uns einsetzen? Wir sind ein wachschlechtes Gespann von Ersttrainern, Also ziemlich warm an. Ja, ich glaube, wir werden doch nicht schon in der nächsten Folge in der Liga sein. Das ist ein sehr langer Ort mit sehr vielen Gegnern, mit sehr vielen Leveln. Wir werden sehr viel leveln. Wir werden alle auf Level 60, glaube ich, bringen. Zu OP! Dieser Ort, der macht mich viel zu OP! Das ist nicht gut! Was kann man dagegen tun? Richtig! Nichts. Promagil. Ich hab nicht gedacht, dass ich mit dir nochmal kämpfen muss, deshalb habe ich dich nicht geheilt. Aber jetzt heile ich dich. Ich hab dich lieb. Traumagie. Kuss, kuss. Kuss, Kusko, kuss, kuss, kuss, kuss, kuss. Und Jetzt Gigasauger, damit Garados schon mal weg ist. Das überlebt das natürlich. Natürlich überlebt es. Natürlich. Mhm. War erwartet. Ja, na ja. Ja. Feuerschlag. Als ob du Feuerschlag kannst, Meditalis. Das wusste ich nicht. Äh. Endlich mal gute Trainer hier. Immerhin endlich mal was Gutes hier zu, zu Gesicht zu bekommen. Schnuckerst. Du wirst gefragt. Denn du bist gut gegen diese Pokémon. Du kannst sie beseitigen. Ich glaube an dich. Sogar mit der Flink. Glaube los, Aero-Ars. Das reicht nicht. Was? Wie bitte. Und wieso macht das nochmal immer weniger Damage als vorher? Oha. Hm, das sieht böse aus. Oh, Drachentanz. Garados, den hättest du Runde 1 einsetzen sollen und dann Runde 2 in der Attacke. Das hätte sich viel, viel mehr gelohnt ja zu spät level up für uns beide nehme ich mit was muss denn noch schluckers 2 level ups tricky 1 tails 2 und scorpion noch ganze 5 also alle anderen außer also Scorpio werden auf jeden Fall Level 60 sein, bevor wir in der, Le in der Liga ankommen. Ich ich mir ziemlich sicher. noch einen guten Weg dort hin. Außer Liga. Also. Deine Pokémon und du bilden ein tolles Team. Und deine Pokémon gewinnt durch gegenseitige Hilfe an Stärke. Ja, ja. Den Kampf ist einfach fantastisch. Du solltest schnellstmöglich die Top 4 herausfordern. Die Kombination aus dir und deinem Pokémon ergibt ein nahezu unschlagbares Team. Ja, ja, göttert mich an wie ihr wollt. Ich weiß, ich bin toll und ich kann alles in diesem Spiel. ja. ja. Also ihr könnt mich schon weiterhin vergöttern. Das, so meine ich das nicht, aber... <lacht> okay, das war's. Ähm, Feuerheiler, den Einzigen den ich habe. So. Bring it to good use. Dafür will ich aber jetzt eine schöne... Damn. Ah. Naja, ganz ehrlich, ich mag Sonderbonbons. Nehme ich mit. Weil dann wir vielleicht auch äh, benutzen. Für Scorpio am Ende. Damit es auch nochmal Level 60 ist. Damit ah, stimmt. Die können ich alle auf Scorpio benutzen, damit es auf dem gleichen Level ist wie wir. Das ist eine gute Idee. Das mache ich vielleicht. Hi. Nächster Trainer, bevor wir dann die Kaskade hochgehen. Die Siegestraße sieht ganz so aus, als wäre ich am Ziel meiner Reise angelangt. Doch erst muss ich dich noch aus dem Weg räumen. Das exakt gleiche könnte ich auch sagen. Bro, Nikolas, mit deinem heftigen Kramchef. Schon heftiges Pokémon. Man kriegt ja nur einen Finsterschein hier. Deshalb muss man sich entscheiden, ob man einen Traummagiel haben will oder einen Kramchef. Ihr wisst ja, für was ich mich entschieden habe, aber für was habt ihr euch entschieden? Aber gut, ich glaube, dass es auch so ist, dass man dass man Traummagie sowieso nur in Perl bekommen kann und Kramchef nur in Diamant. Ich weiß gerade nicht mehr genau. genau. Aber ich werde jetzt schon mal sagen, die Folge ist hier vorbei. Kramstadt wird besiegt, der Trainer wird seine Lektion lernen und wir werden in der nächsten Folge hoffentlich aus diesem Gebiet hier, aus dieser Siegestraße, entkommen können. Bam! Feuersturm! One-Hit-K.O. Sehr nice. So hatte ich mir das Ende meiner Reise aber nicht vorgestellt. Ich mir aber schon. <lacht> Wenn du niemals aufgibst, kannst du deine Ziele erreichen. Ein gutes Durchhaltevermögen empfinde ich als essentiell für jeden Trainer.